Boop boop boop boop Wir freuen uns sehr, dass wir seit vielen, vielen Jahren mit schon eine intensive Partnerschaft als Lieferant, aber auch als Kunde haben. Es ist immer ein sehr, sehr offener und partnerschaftlicher Umgang und wir hoffen auch, dass sich das in den nächsten zehn Jahren, 20 Jahren nicht verändern wird. Ja, extrem professionell. Wir haben extrem ausgereift die Produkte und ja, der Umgang ist teilweise schon recht freundschaftlich. Es wird extrem schnell an den Anfragen bearbeitet und wir bekommen extrem gut und schnell ein Angebot und die perfekte Lösung für die Produkte. Das ist etwas, was Schunk schon immer auszeichnet. Es steckt tief in der DNA, kommt aus der Historie, ist aber in Zeiten von Fachkräftemangel und gestressten Lieferketten so modern und wichtig wie noch nie. Vielleicht ist es auch das, was die gute Verbindung mit Schunk ausmacht. Schunk hat die gleichen Werte wie Iska, hat starke Innovationen im Markt, ist breit aufgestellt in der Spanntechnologie als auch in der Handhabung, in den Greifersystemen und besticht durch immer wieder neue innovative Lösungen. Sie entwickeln extrem viele neue Produkte, die extrem gut funktionieren und für uns einsetzbar sind und auch für zukünftige Projekte hervorragend geeignet sind. Wir steigern die Produktivität unserer Kunden. Das machen wir mit der technologischen Kompetenz, vor allem aber mit einem partnerschaftlichen Ansatz.